So, nachdem wir nun die Mechanismen des Lernens ähm, kennengelernt haben, äh, komme ich jetzt zu Lernphasen. Lernphasen, das ist die Auffassung, ähm, dass äh, beim motorischen Lernen nicht ähm, die Prozesse, die dabei stattfinden, kontinuierlich die gleichen sind, sondern es ist unterschiedliche Phasen im motorischen Lernen gibt und diese unterschiedlichen Phasen ähm, werden eben auch unterschied haben unterschiedliche ähm, Mechanismen irgendwie äh, zur, ja, kommen da zur Geltung und deswegen ist es auch wichtig, dass man beim Unterrichten äh, des motorischen Lernens ähm, tatsächlich auch ähm, diese Phasen berücksichtigt. Hallo, Ah, Schafi! ja. Das habe ich jetzt vergessen zu erzählen. Heute wollte auch Schafi mal zugucken. Ich hatte ja in der Umfrage mal nachgefragt, ob euch das stört, wenn noch ein paar von meinen Kuscheltieren mit zugucken und ihr meint, das geht und Schafi, dir habe ich versprochen, dass du heute mal dabei sein darfst. Setz dich doch hier auf den Bücherstapel und dann hör mal einfach zu, was denn heute ich so erzählen werde. Na, kannst du sitzen bleiben? Ah ja. Haltungskontrolle ist immer relativ schwierig. Ja, aber ich kriege das schon hin. Ähm, dabei wurde mir dann auch berichtet, dass ähm, Schafi, äh, das Froschi beim letzten Mal auch immer ähm, ein bisschen rumgehampelt hat, wenn ich geredet habe ähm, und das ist natürlich auch ein interessantes Merkmal der motorischen Kontrolle, dass wenn ich hier Bewegungen mache, auch irgendwie ähm, so Handbewegungen irgendwie mitgehen und dass man das tatsächlich auch lernen muss wenn man ähm, so, ähm, Stofftierchen und Kuscheltierchen bedient, dass man die Hand, die das Stofftierchen hat, ruhig hält und nur dann bewegt, wenn das Stofftierchen redet. Jetzt machst du das aber schon viel besser. Ja, ich habe das eben auch ein bisschen geübt. So Schafi, dann geht's also jetzt los. Ähm, wir definieren also erstmal die Lernphasen. Unter Lernphasen verstehen wir Abschnitte im Lernprozess, die durch bestimmte Kriterien voneinander abgegrenzt werden und von denen angenommen wird, dass sie in einer festgelegten Reihenfolge nacheinander durchlaufen werden müssen. Ja, und ähm, wenn hier steht, ähm, Moment, ich mache mal gerade den Pointer an, wenn hier steht, durch bestimmte Kriterien voneinander abgegrenzt, so ist es so, dass verschiedene Autoren ganz verschiedene... Kriterien nehmen dafür, wie denn die Phasen voneinander abgegrenzt werden und das werde ich jetzt einfach mal im Einzelnen vorstellen. Zum einen kann ein Kriterium die Bewegungsqualität hier sein. Diese Bewegungsqualität wurde von Meinl 1960 schon in die Literatur eingeführt, und er unterteilt eben in Grobkoordination, Feinkoordination und Stabilisierung und variable Verfügbarkeit. Die beiden amerikanischen Autoren Fitz und Posner legen die Verhaltens Verhaltenskontrolle als Kriterium an und sagen, dass es erst so wie eine kognitive, dann eine assoziative und dann eine autonome Verhaltenskontrolle gibt. Ähm, so ein bisschen so ähnlich ist Gentile, die 1972 ähm, die initiale Phase ähm, postuliert, in der die Bewegungsvorstellung initiiert wird und dann so wie Fixierung und Diversifizierung vorschlägt. Und letztlich gibt es auch noch die Freiheitsgradkontrolle, die der russische ähm, Bewegungswissenschaftler Alexandrovich Bernstein ähm, in die Literatur eingeführt hat, das schon deutlich früher als 1967, ähm, aber 1967 ist erstmals sein Werk ins Englische übersetzt worden und 1988 noch einmal ähm, ins Deutsche und deswegen sind hier diese ähm, Jahreszahlen, aber das, was er da so entworfen hat, war schon so in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ich werde auf alle diese ähm, Konzepte jetzt nochmal im genaueren eingehen. Am bekanntesten im deutschen Sprachraum äh, ist das mit, der, ähm, mit den Qualitätsmerkmalen, die Grob- und Feinkoordination, ähm, die Meinel schon in seinem ersten Werk hier ähm, Bewegungslehre ähm, dargestellt hat. Ähm, die Grobkoordination ähm, ist dadurch gekennzeichnet, dass Bewegung als eine sportliche Fertigkeit, dass die Bewegungen schon als eine sportliche Fertigkeit identifiziert werden können und dass das eigentliche Bewegungsziel unter günstigen äh, Bedingungen erreicht wird, aber wenn es normale Bedingungen sind, dann klappt das schon nicht immer so gut. Ähm, das ist die Phase der Feinkoordination, wenn diese Phase dann ähm, vorbei ist, dann Entschuldigung, das war die Phase der Grobkoordination, wenn diese Phase vorbei ist, dann kommt es zur Feinkoordination. Die Bewegung wird unter bekannten einfachen Bedingungen relativ stabil und flüssig und harmonisch ausgeführt. Hier erkennen wir auch bei stabil, flüssig und harmonisch auch schon die Qualitätsmerkmale, die wir in der allerersten Vorlesung kennengelernt haben, wieder. Unnötige Teilbewegungen werden verringert, das Technikleitbild wird annähernd fehlerfrei erreicht. Allerdings ist es so, dass bei erschwerten Bedingungen oder unerwarteten Störeinflüssen äh, es noch Mängel in der Bewegungsausführung gibt. Okay, wenn dann dieses Stadium der Feinkoordination auch noch ähm, überschritten wird, dann unterscheidet Meine in ähm, Stabilisierung und variabler Verfügbarkeit. Beidem, der Stabilisierung und der variablen Verfügbarkeit, äh, liegt zugrunde, dass Bewegungen auch unter schwierigen Bedingungen flüssig und fehlerfrei äh, funktionieren und dass mögliche Störeinflüsse bereits vor ihrem Werden erkannt und kompensiert werden. Ähm, die St variable Verfügbarkeit ähm, bezieht sich dann vor allem auf offene Techniken, das hatten wir auch äh, ganz zu Anfang der Vorlesung. Offene Techniken sind solche Techniken, bei denen die Umwelt äh, sich unvorhersehbar verändert und sozusagen die Bewegung immer an diese äh, unvorhersehbaren Umweltänderungen angepasst werden muss. Ähm, dies ist vor allem bei äh, den Spielsportarten der Fall, bei Kampfsportarten und auch bei Natursportarten wo sich eben die Situation immer wieder ändert. Das heißt, um das zu bewältigen, müssen die Bewegungsspielräume optimal angepasst werden und der Mensch muss variabel reagieren auf die unterschiedlichen Situationen. Im Gegensatz zu den geschlossenen Techniken, bei denen die Umwelt relativ konstant bleibt, wie zum Beispiel beim Gerättonen oder beim Wasserspringen und wo es darum geht, möglichst eine gleiche und beständige Ausführung sicherzustellen. Das sind sozusagen von außen betrachtet die Qualitätsmerkmale der unterschiedlichen Phasen. Fitz und Posner betrachten eher von innen die kognitiven Prozesse, die bei der Bewegungsproduktion stattfinden und sie postulieren, dass es zuerst einmal äh, sowas gibt, wie eine kognitive Phase äh, oder von anderen Autoren auch verbal kognitive Phase genannt. Ähm, und da sagen sie, das ähm, ähm, Lernen in dem ersten Stadium ähm, passiert mit einem kognitiven Aufwand, äh, man wird der Kontrollprozesse gewahr und man verbalisiert häufig den Bewegungsablauf, ähm, als Beispiel aus dem Sport vielleicht, ähm, wenn man als Anfänger im Tanzen zum ersten Mal eine, ähm, ja, eine Tanzfigur lernen soll, zum Beispiel den Grundschritt im Lindy Hop, dann wird er gerne auch verbal vermittelt neben dem Vormachen und man kann sich den auch verbal dann mitsprechen, das geht dann irgendwie Hop-Step Rockstep, Triple-Step, Step-Step, Triple-Step oder wie man das auch immer äh, machen möchte. Ähm, die Wahrnehmung und die Aufmerksamkeit konzentriert sich ganz auf das Gelingen der Bewegung, das heißt ähm, darüber hinaus hat man keine Kapazitäten mehr, um zum Beispiel beim Tanzen auf die korrekte Körperhaltung zu achten. Oder beim Basketballspielen darauf zu achten, wo denn gerade die Mitspieler rumlaufen, wenn man gerade ähm, das Dribbeln lernt. Die assoziative Phase ist dann die nächste Phase, ähm, da klappt das äh, mit der Bewegung schon ganz gut ähm, und dann wird die Bewegung mit den situativen Bedingungen in Beziehung gesetzt, das heißt ähm, da lernt man dann also eher, aha, unter den und den Bedingungen muss ich das und das tun ähm, und ähm, passt auch seine äh, Bewegungen an die jeweilige Umweltsituation an und zum Schluss gibt es noch die autonome Phase, ähm, wo eine aufmerksame Kontrolle der Bewegung nicht mehr notwendig ist, äh, wo man sozusagen davon sprechen kann, dass die Bewegungen automatisiert sind. Ähm, als Kriterium für die verschiedenen Phasen hat Gentile eher die Bewegungsvorstellung ähm, ins Spiel gebracht. Das heißt, in der ersten Phase geht es darum, die Bewegungsvorstellung zu entwickeln, getting the idea of the movement nennt sie das und die Frage ist, wurde das Ziel erreicht und wurde die Bewegung, Bewegung wie geplant ausgeführt und wenn diese beiden Fragen mit Ja beantwortet werden können, dann ist diese Phase abgeschlossen, wenn nicht, dann muss in dieser Phase noch weiter geübt werden. Und als zweiten Schritt sieht sie dann ähm, Fixation and Diversification und das ist so ein bisschen so was ähnliches wie äh, meine Stabilisierung und variable Verfügbarkeit, das können wir relativ gleichsetzen, also Stabilisierung entspricht oder Fixation entspricht der Stabilisierung und Diversification entspricht der variablen Verfügbarkeit. Okay. Ähm, die, das vierte Konzept, was ich vorstellen möchte, ist, dass es bei diesen Phasen darum geht, die Freiheitsgrade der Bewegungen zu kontrollieren. Und Mensch, ähm, wo ich dich gerade da habe, Schafi, äh, das Schafi habe ich, glaube ich, habe ich schon vorgestellt, weiß ich nicht. Schafi, ähm, wo ich dich gerade schon mal da habe, ähm, du könntest mir helfen zu erklären, was denn ein Freiheitsgrad ist. Oh ja, das mache ich gerne. Ähm, weißt du denn schon, was ein Freiheitsgrad ist? Pass auf, dann mache ich dich mal gerade ein bisschen größer. So, dann sehen dich auch alle ganz gut. Ähm, also, du weißt noch nicht, was ähm, Freiheitsgrade sind. Ähm, aber du möchtest, dass ich dir das erkläre, oder? Genau, und da haben wir schon gerade gesehen, dass du zwei Freiheitsgrade benutzt, nämlich für die Bewegung deines Kopfes. Der erste Freiheitsgrade wäre die Rechts-Links-Bewegung. Mach nochmal gerade. Genau, das ist der eine Freiheitsgrad. Und der zweite Freiheitsgrad, den du hast, ist die Hoch-Runter-Bewegung, das Nicken. So. Ja, genau so. Und jetzt kannst du dir noch einen dritten Freiheitsgrad vorstellen. So. Nein. Bus? Nein, nämlich das war im Prinzip nichts weiter als eine Kombination von Nicken und Kopfschütteln, was du da gemacht hast. Du hast hier den Kopf hoch und dann. Seitlich und dann sozusagen so einen Kreis. Aber das sind so Überlagerungen der beiden Bewegungen Nicken und Kopfschütteln. Überleg doch mal, vielleicht gibt es noch einen weiteren dritten Freiheitsgrad. Hm. Genau. Wie genau? Ja, genau, was du gerade gemacht hast. So seitlich hin und her. Das wäre der dritte Freiheitsgrad. Das heißt, man hat den einen Freiheitsgrad nicken, den anderen schütteln und den dritten so seitlich kippen. Das sind die drei Freiheitsgrade, die du im Kopf hast. Und wie viel Freiheitsgrade hat die Schulter? Oh, lass mich überlegen. Schulter, ich kann hoch und runter, ich kann nach vorne und nach hinten und ich kann drehen. Genau, die Schulter hat auch drei Freiheitsgrade, sehr gut. Und wie viel Freiheitsgnade hat dein Knie? Hup, mein Knie. Hm, ich kann es beugen und ich kann es strecken. Zwei Freiheitsgrade. Nein, beugen und strecken ist der gleiche Freiheitsgrad. Es ist die gleiche Bewegung, nur eben in die andere Richtung. Was kann man denn noch machen? Na, ich kann es drehen. Ja, drehen machst du aber eher in der Hüfte und nicht im Knie. Ah, ich kann die Knie noch kippen. So, ah, das sieht man nicht so gut, stimmt's? Genau, wie in Shiva kannst du die Knie kippen. Das ist der zweite Freiheitsgrad. Wobei da das Kniegelenk ganz interessant ist, nämlich das Kniegelenk äh, kann nur gekippt werden, wenn es gebeugt ist. Wenn es gestreckt ist, kann man das Knie nicht kippen. Wenn es gebeugt ist, kannst du die Knie zur Seite kippen. Deswegen muss man beim Skifahren auch immer die Knie schön gebeugt haben, damit man sie zur Seite kippen kann. Ach, das ist ja ein Ding. Ja, und wenn man sich ähm, die, Freiheits-, die Kontrolle der Freiheitsgrade vorstellen will, dann kann man sich vorstellen, das ist so ähnlich wie, und da komme ich jetzt wieder hier mal zurück zu dem Video, wie bei einem Puppenspieler, bei einer Marionette. Machen wir gerade hier den Laserpointer wieder an. Ups, Wo ist er? Da. Ähm, und für jeden Freiheitsgrad, den der Körper hat, braucht man hier so eine Strippe. Oder um ehrlich zu sein, braucht man eigentlich sogar zwei Strippen. Eine Strippe, die den Arm hochzieht und eine, die ihn wieder runterzieht. Nur dieses runterziehen braucht man bei den äh, Puppen eigentlich nicht, weil das die Schwerkraft von alleine macht. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel das Kopfdrehen nimmt, dann braucht man eine Strippe, die nach da zieht und die andere Strippe, die nach da zieht, um ähm, einen Freiheitsgrad ähm, zu kontrollieren. Und genauso macht das tendenziell auch die Muskulatur. Wir haben mindestens einen Muskel, der den Kopf nach da zieht und mindestens einen Muskel, der den Kopf nach da zieht. So und die Idee von Bernstein ist jetzt die folgende dass es in der ersten Phase der Mensch ganz schön überfordert ist mit diesen vielen Freiheitsgraden und die Schafis übrigens auch und dass alle überflüssigen Freiheitsgrade, die nicht für den Erfolg der Bewegung unmittelbar notwendig sind, dass die eingefroren werden, damit man sie nicht kontrollieren muss. Eingefroren werden sie durch Kokontraktion, also dass alle Muskeln um das Gelenk angespannt werden. Und nur das, das Gelenk, was unmittelbar notwendig ist, um die Bewegung durchzuführen, wird dann tatsächlich bewegt. Also zum Beispiel beim Skifahren, wenn man den Flug fährt, dass dann die Hüfte, Arme und so weiter alles ganz steif gehalten wird und nur die ah nee, die Hüfte nur gerade nicht, weil die ist genau das Gelenk, was bewegt werden muss, aber ansonsten Knie, Arme, Ellbogen, Vielleicht sogar die Zunge, dass alles ganz steif gehalten wird. Und erst dann, wenn dieses ähm, Stadium vorbei ist, dass dann nach und nach die ähm, Freiheitsgrade befreit werden und man die Gelenke mitbewegt. Ich habe das selber beim Lernen des Snowboardfahrens äh, erfahren. Da ähm, sollte ich das erste Mal so einen Schlepplift benutzen und ich stand da im Snowboard auf dem Schlepplift. Und war total angespannt. Und alle Gelenke habe ich ähm, steif und fest gemacht und eingefroren. Und es war super anstrengend. Und dann habe ich irgendwann mal so nach der Hälfte ähm, der Fahrt mich an diese Theorie von Bernstein erinnert. Und habe gedacht, ach, lass doch einfach mal locker. Und dann habe ich alle Gelenke nach und nach gelöst. Und es war viel angenehmer und leichter hochzufahren. Okay. Ähm, das dritte ist dann ähm, das Ausnutzen von Freiheitsgrade. Ähm, dazu gibt es eine ganz interessante äh, Untersuchung äh, von russischen Forschern, die ähm, beim Schießen das untersucht haben. Beim Schießen geht es darum, die Waffe möglichst gerade zu halten und wir haben aber immer wieder Schwankungen in unserem Körper und diese Schwankungen, ähm, die muss man irgendwie reduzieren. Und ähm, Was sie dann festgestellt haben ist, dass relativ gute Schützen diese Schwank immer eine gewisse Schwankungen hier in der Hüfte haben und auch ein paar Schwankungen in der Schulter haben und dass das sozusagen sich addiert zu der Gesamtschwankung, die dann vorne an der Waffe ankommt. Die Weltklasse Schützen aber, die diese ähm, Ausnutzung der Freiheitsgrade haben, die haben genauso viel Schwankungen in der Hüfte wie Schwankungen in der Schulter aber ähm, die kompensieren sich gegenseitig, sodass also die Schwankungen in der Hüfte und in der Schulter sich gegenseitig ausgleichen und dadurch die Waffe ganz ruhig ist. Ähm, diese Schwankungen sind so was ähnliches ähm, ähm, wie Zusammenwirken von verschiedenen Muskeln und dieses Zusammenwirken von Muskeln oder ja, von Strukturen nennt man auch durchaus Synergien und in diesem Bild von dem Puppenspieler kann man sich das so vorstellen, dass äh, dieses Zusammenwirken hier in diesem ähm, Kreuz, was er da hat, ähm, sozusagen zusammengefasst wird und da eine Bewegung dieses Kreuzes gleich ganz viele verschiedene Muskeln und ganz viele verschiedene Gelenke betrifft, die sozusagen zusammengekoppelt sind und die dann dafür sorgen, ähm, dass so eine Bewegung fluffig funktioniert. Okay, bei der Theorie der internen Modelle hatten wir auch schon so etwas ähnliches wie Phasen kennengelernt, nämlich zunächst das Erlernen des Prädiktorsystems, ähm, dass wir also lernen, welche ähm, efferenten Kommandos welche Bewegungen bewirken und danach das Lernen des Kontrollsystems, wo wir dann lernen, ähm, welche äh, einen bestimmten Effekt zu erzielen durch bestimmte motorischen Kommandos, auch das könnte man eigentlich sowas nennen wie Phasen und ehrlich gesagt ist das auch so ein bisschen vergleichbar äh, mit Gentiles Konzept, ähm, dass hier zunächst einmal die Bewegungsvorstellung gelernt wird und danach die Bewegungskontrolle. In der Theorie der internen Modelle kann man das aber nicht so wirklich Phasen nennen, ähm, sondern es sind eher ähm, Prozesse, die auch durchaus parallel ablaufen können. Das heißt, das, das Prädiktorsystem verbessert sich kontinuierlich und gleichzeitig verbessert sich das Kontrollsystem auch kontinuierlich und so laufen die nacheinander parallel ab. Also das Prädiktorsystem muss natürlich ein bisschen früher gelernt werden als das Kontrollsystem, aber so als streng, als Phasen, die nacheinander ablaufen, kann man das nicht ansehen. Ich komme nochmal zurück zu dem äh, äh, Beispiel des Zigarrendrehens, Zigarrenrollens der kubanischen Arbeiterinnen. Ähm, hier sieht man, dass das Lernen ja eigentlich relativ kontinuierlich verläuft. Wenn wir tatsächlich im Lernverlauf Phasen hätten, dann müsste es ja eigentlich so sein, dass wir hier irgendwie so ein Plateau haben und dann kommt hier eine Lernphase, dann wieder ein Plateau und dann wieder eine Lernphase und dann würde das Lernen so gehen. Das findet man in Experimenten zum motorischen Lernen relativ selten. Ich vermute, das liegt daran, dass diese Experimente auch immer nur mit relativ einfachen Fertigkeiten untersucht werden. Wenn man etwas kompliziertere Fertigkeiten oder Techniken als Beispiel fürs Experiment, also als Experimentalparadigma nimmt, dann ähm, gibt es verschiedene Komponenten dieser Bewegung, die vielleicht nacheinander gelernt werden und dann würde das vielleicht auch zu solchen ähm, Plateaus und ähm, steilen Steigungen im Lernprozess führen und dann hätten wir vielleicht auch so etwas wie Phasen, die wir dabei entdecken können. Damit ähm, ist der erste Block zum motorischen Lernen beendet.